Yo, Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPWIO, der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute mal wieder ein Video ohne Facecam. Aber morgen gibt es wieder eine Facecam, ja. Mit Kollegen Zlatko Costa, also quasi Double Facecam. Ultra HD-Style, meine Freunde, ja. Also, freut euch auf jeden Fall drauf. Aber heute nur, was heißt nur? Ja, in Anführungszeichen nur ein normales Video. Dafür eine Double DNA im Background, also ist natürlich hier ein Ausgleich, sag ich mal. Aber ja, darum soll es gar nicht gehen. Sondern, meine Freunde, sondern heute, das ja, abends, ich sagen. Lange vorbereitete, beziehungsweise an, ja, schon vorbereitete, ähm, FAQ-Video, meine Freunde, ja, FAQ Frequently Asked Questions, ja, für die Leute, die nicht wissen, was FAQ heißt, ja, so eine kleine, wie soll ich sagen, Englischstunde hier für die Leute, und fange ich natürlich gleich mal am besten an, würde ich sagen, Moment, hier, Frage Numero Uno, und zwar, ob du behindert bist, ja, hier, lieber Philipp, sage ich mal, nein, ich bin nicht behindert, und ich würde mal lieber aufpassen, was du so in den Kommentaren schreibst, der Boss dir noch einen kleinen Besuch abstattet, Philipp, okay? So eine kleine Warnung an dich. Und hier nächste Frage. Auch schon wieder Philipp, ja? Das ist ja aber ein anderer Philipp. Und zwar, würdest du lieber 10 Deutsche klatschen oder Giorgio de bauch Hm, also so vom Volumen wäre es natürlich an sich bestimmt dasselbe. Aber ich glaube, ich würde mich lieber für die 10 Deutschen entscheiden, weil Abfall, äh, Abvielfalt ist besser als, ähm, so eine Sache sag ich mal, deswegen ja, lieber die zehn anderen Typen. Dann hier Frage Numero 3, und zwar, wurde der Boss jemals von der Police gefasst? Ja, wie soll ich sagen, von der Police kann man schlecht sagen, also die Polizei hat mich schon mal berührt sag ich mal, aber gefasst noch nicht wirklich, weil der Boss natürlich ein richtig schlauer businessman der sich da ja nicht fangen lässt, ja. Dann hier eine neue Frage von Nico, Ed. ach ich sag mal, ich war nicht der Nachname von Nico. Und zwar, wo ich die Frage gestellt habe, war glaube ich den Kudo sein Album einen Tag draußen und hat er gefragt, ob ich es mir gekauft habe. Nein, habe ich nicht. Und zwar hat der Kudo mir das, ja, wie gesagt, ähm, geschenkt. Also hat er mir vorbeigebracht mit seinem Bands und hat mir das quasi so überreicht. Gekauft habe ich es nicht, aber ich besitze es und ist auf jeden Fall relativ krass, meine Freunde. Und hier auf geht's zur nächsten Frage, und zwar vom Luca. Wie viele Para machst du täglich? Also, täglich, ich kann ich schlecht sagen, ja, also ich mache jetzt keinen hier Job, wo man monatlich dasselbe verdient, deswegen kann ich das letztlich auf den Tag ausrechnen. Aber ich sag mal so, 20.000, 30 30.000 am Tag sind schon drin, wenn es gut läuft, ja. Also es ist jetzt nichts, wo man jetzt jeden Tag immer machen kann, aber wenn es gut läuft, sind schon so 20.000, 30 30.000 einem Tag mal locker drin. Und ja, weiter geht's. Suche ich mir hier nochmal eine gute Frage aus. So, mal gucken. Ah, ist jetzt nicht so krass bla. bla, bla. hier fragt einer, zeig nochmal wie reich du bist, ja leider keine Facecam auf Start, was will ich jetzt machen oh hier nochmal eine Frage von Nico und zwar, welchen Benzer also welcher Benzer ist besser C oder S Klasse, auf jeden Fall die S Klasse meine Freunde C Klasse ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich würde dann schon die S Klasse bevorzugen und weiter geht's mal gucken, Aha, Fabian, Fabian fragt hier warum bist du so ein Lappen Fabian der ja Ah, würde ich mich auch mal lieber aufpassen, was du hier sagst. Und hier der sieht auf jeden Fall krasser Name. Wenn du die Wahl hättest, zwischen 50.000 Euro oder ein eigenes COD herzustellen zu dürfen, was würdest du nehmen? Also 50.000 sind jetzt natürlich nicht so viel für mich, aber ein eigenes COD ist auch irgendwie nicht so krass. Außer ich würde so einstellen, dass man da lauter Johannes hier kriegt, anstatt hier, keine Ahnung, Fetzmas oder so. Und ja, deswegen würde ich mich fürs eigene COD hier entscheiden. Und ja, mal gucken, was es hier noch so gibt. Neue Folge, wie man... Sl äh, bla, bla wie man... Sluts Fresh macht, ich kann schon nicht mehr reden. Kommt morgen, ja, mit Facecam sogar. Also freue dich auf morgen. Und hier, eine Frage von Pascal. Nein, äh, vom Pascha. Und zwar, was haltest du von den ganzen Bitches heutzutage? Und ja, hat aufs Herz, dem Boss. Viele denken so, ja, ich bin so einer, der so die ganzen Bitches mal ballert und dass das Ding gefällt und sowas. Nein, Leute. An sich belastet mich das schon. Ich bin an sich mehr so der Beziehungstyp, ja, aber das geht halt heutzutage einfach nicht und deswegen muss man sich so durch die Welt ballern. Aber ja, finde ich an sich nicht so toll. Also, ja, Daumen nach unten. Hier eine Frage vom Alex, ja, Alex, Alex, welches Auto fährst du zurzeit? Und vorhin die Frage C oder S-Klasse und ich fahre eine S-Klasse, ja, S63AMG. Kann man auf jeden Fall lassen. Daumen da hoch für mich selber. Und ja, Video, obwohl noch ein bisschen eine Frage geht, glaube ich, noch. Und zwar, was ist größer dein Bizeps oder deine Bosshaftigkeit? Kann man nicht beantworten, die Frage, weil beides unendlich groß ist und euer EMP-Drucker Boss overdraht durch Snowmoss.